In diesem Video zeige ich euch, wie man innerhalb von 10 Minuten so ein Feuerchen äh, mit Holzkohle und mit dem Wakoko hinbekommt und zwar alles durch den Kamineffekt. Oben rechts erscheinen mitunter links und da zeige ich euch auch, dass man das Haus damit kühlen kann, wenn dann wieder diese warmen Tage anbrechen. Also, jetzt erstmal viel Vergnügen bei dem Video, wie das alles funktioniert und. Ja, Ich hoffe, ich habe euch schon mal ein bisschen äh, Appetit gemacht auf Grillen. Na dann. So, jetzt machen wir einen Versuch und zwar habe ich einen ganz alten 30 Jahre ist der bestimmt alt einen ganz alten Holzkohlegrill noch aufgestöbert und ich möchte jetzt auch den Wakoko mal hier ausprobieren und zwar sieht man hier schon ja, hier unten äh, ja, sieht man es ja hier na ja wenn man so vorführen will. Äh, ich mache es mal von Ach, nee. also hier unten sieht man die kohlen rausgucken. das heißt schon hier unten kriegt das ding zug so ich werde das ganz normalen Grillanzünder nehmen und dann das ding anstecken und wir gucken mal wie lange es dauert bis dahin so jetzt brennt es und wie gesagt hier unten hier zieht luft rein äh, so dass hoffentlich die ganze sache relativ schnell geht jetzt haben wir es Es ist na. Ja, vier vor halb vier vor halb drei gut ich gucke dann mal und melde mich dann wieder was jetzt schon wieder auffällt immer wieder ist das unten an den luftschlitzen die ich vorhin schon gezeigt habe dass da immer wieder ne, leise qualm rauskommt das kommt dann wieder wenn sich der wind eben mal kurz gedreht hat also es ist vielleicht windig heute und hier sieht man es so ein kleines bisschen jo weiter bis zum nächsten mal jetzt ist noch nichts passiert es sind es ist drei vor halb also es lohnt sich noch nicht so jetzt sind zwei minuten vergangen was mir aber auffällt hoffentlich kriege ich das so mit der kamera eingefangen es brennt auch unten schön mit drin weil ja von unten luft kommt ich glaube das hat man sonst nicht so noch mal gucken wie spät haben wir. das, ja, das ist zwei vor halb Es sind gerade zwei minuten vergangen aber wie gesagt das schöne ist es brennt von unten her sodass also auch unterste Schichten relativ schnell heiß werden. Na prima, gucken wir dann mal weiter. So, jetzt müssten... Jetzt sind rund 5 Na, spiegelt so. Jetzt sind fünf, sechs Minuten vergangen. Und jetzt gucken wir mal rein, unten vor allem. Unten, da brennt es schon schön. Ich puste mal jetzt. Na, jetzt sieht man schön von unten her. Fängt das schön an und hat super unten schon Feuer gefangen. Boah, na, gucken wir weiter dann, wenn es soweit ist. So, jetzt sind neun Minuten. Na, na fast zehn Minuten vergangen. Neuneinhalb Minuten. Ne? Okay, so und jetzt sieht man schön, dass unten, vor allem unten, dass von unten wirklich dieser Kamineffekt geholfen hat. Der Kamineffekt effekt äh, bewirkt ja das Wärme, die sowieso nach oben äh, drückt, unten Luft nachziehen muss. Und wenn unten die Möglichkeit gegeben ist, wie man ja hier sieht, hier unten ist extra ein Spalt, dann zieht sich äh, der Kamin praktisch oder das Feuer praktisch seine Luft gleichzeitig mit an, indem warme Luft hochsteigt, auch wenn es hier ein kleiner Kamin ist, aber es wirkt. So, jetzt haben wir, glaube ich, die, ja, jetzt sind 10 Minuten um. Jetzt ist es eine Frage, will man das oder will man das noch nicht? Also in diesem Fall links hier in diesem äh, Behälterteilchen, ich habe das nun mal so aufgebaut, äh, da glüht es noch nicht ganz durch. Also da könnte man wahrscheinlich zwar schon was auflegen, weil es riecht nicht mehr. Jetzt gucken wir uns noch schnell an, was das war. Ja, das ist also ein stinknormaler Kaminanzünder, also Grillanzünder. Es ist relativ ungefährlich, deswegen kann man es mit, mit dem Feuerzeug anstecken. Es sind Alkane da drin, also letzten endes nichts weiter als das ist eine art paraffin und äh, aromaten sieht man auch das ist das was dann so stinkt und das stinkt jetzt schon lange nicht mehr also ich denke mal äh, damit haben wir eigentlich unser ziel erreicht jetzt sind elf minuten vergangen nach elf minuten auf den ersten beiden äh, also rechtzeitigen und mittleren äh, Feuerstellchen, da könnte man auf jeden Fall schon anfangen und hier hinten oder dort eben noch ein kleines bisschen länger, da hat man dann Reserve. Ich glaube, der Versuch hat sogar mit diesem geklappt und was auch geklappt hat, das kann ich jetzt leider nicht zeigen. Oder geht das? Ja, von unten sind keine Löcher zu sehen. Ich hoffe, dass man das jetzt im Video später erkennen kann. Also hier sind keine Löcher von unten, so wie bei dem äh, runden Grill, den ich habe. Und ich werde das dann auch mit dem Weber-Kugelgrill noch ausprobieren. Aber das dauert noch. Äh, so viel kann man ja gar nicht grillen, sonst und essen an einem Tag. Hier werde ich wahrscheinlich wieder meine 20 Minuten mindestens Grillzeit haben, wenn nicht gar 30 Minuten, so wie sonst. Nun denn, also ich denke mal ein weiterer Beweis, dass das Prinzip Kaminwirkung wirklich auch im kleinen seine Berechtigung hat. Na dann, WAKOKO habe ich es genannt, weil variabler Kohlegrill, äh Kohlekorb, weil man so schön aus den verschiedenen Elementen sieht. Hier ein anderes Video, ich werde zum Schluss dahin verlinken, äh, auch die, alle möglichen Formen darstellen kann, für indirektes und direktes Grillen. Ja, und ich hoffe, dass es euch dann schmeckt. Also ich bin wieder langsam Grillfan geworden, seitdem ich das Feuer so schnell anhab. Das ist meine, ja, meine Motivation. Na denn. Also, alle besten Wünsche und bis später. Tschüss.